Hallo, da sind wir wieder. Ja, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Wir sind hier mit einer weiteren Folge von Zack, Kartoffelschnack. Heute mit Koch, so wie es schmeckt. Mm. Wie wir die Soße zu unserem wundervollen, äh, leckeren, gigantischen Hackbraten machen. Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Die, die Soße. Okay. Das ist einfach. Okay. Dauert nicht mehr lange. Und zwar müsst ihr einfach nur, wenn der Hackbraten fertig ist im Rohr, nach den 50 Minuten, mhm. manchmal auch ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr, je nach Ofen, kann ja abweichen, Dann nehmt ihr einfach äh, den Braten raus, legt oben drüber ein Stück äh, Holz, so, so, so ein. Ähm, Schneidbrett? Nee, Schneidbrett nicht, sondern so ein ähm, äh, Kochlöffel. Okay dass er nicht rausfällt und dann könnt ihr ihn vorsichtig abgießen, weil unten drunter hat sich jede Menge Fett gesammelt und das läuft dann raus und das könnt ihr dann in einen Topf rein tun so einen kleinen wie den hier, so und dort tut ihr dann ein kleines bisschen Wasser hinzu, mhm. in diesen Topf rein und dann könnt ihr den ganzen Schmutter nehmen, Ja. tut dort ein wenig von diesem wunderbaren Ketchup wieder hinzu, hoppala, Wundermittelketchup. ungefähr, einen Esslöffel wieder, mhm. Zwei, dreimal so. Pfeffer drehen. Sehr gut. Ja. Und dann haben wir noch für die Schärfe, weil wir es gerne mögen. Mhm. Hier wieder eine scharfe Paprika geben Sehr gut. Die ein wenig bindet. So. Mhm. Ungefähr ein Teelöffel. Wollte ich gerade sagen, kannst du hinkommen, gell? Ja. Genau. Zur Sicherheit habe ich hier noch so fix einbrennen geholt. Das heißt in Deutschland Fix Soßenbinder. Okay. Es kann sein, dass ich nicht brauche, es kann aber auch sein, dass ich ihn brauche. Das weiß ich nie vorher. Weil je nachdem, wie fest es wird, die Soße, mhm. demnach ist es dann auch. Und dann nehmen wir den Kochtopf wieder und ja. stellen ihn auf unsere kleine Herzplatte. Ich gehe mal wieder auf die Seite. So, die Platte machen wir natürlich wieder an und wir müssen dann bei dieser Produktion tatsächlich die ganze Zeit dabei sein und umrühren. Okay, ich denke, das schaffe ich. übernehmen, wenn du möchtest. Ah, tatsächlich piept ja, das heißt, ich muss dort den Adapter nehmen, weil der okay. auf nicht nur zu uns geeignet ist. Bin sofort wieder bei euch. Ja. Ähm, das passiert. Ja, ich nutze die Zeit und rühre schon mal alles, was wir an Soßen dazu gegeben haben und an Paprikapaste und Ketchup unter. Wir sehen auch schon die Farbe. Hat sich schon verändert. Sehr schön. Vom Geruch her ist es auch ein klein wenig fruchtiger geworden, bin ich mir ein. So. Hier. Noch Wasser? Alles klar. So, jetzt haben wir die Platte runtergelegt. Es piept nicht mehr und funktioniert. Und äh, ich habe noch ein bisschen Wasser dazu getan, damit es besser geht. Genau. Es hat nämlich schon angefangen zu klumpen. Ja. Ich das passiert, wenn das Fett kalt wird, dann klumpt es. Genau. Ja. Und ich habe hier unten, wenn ihr euch wundert, dass ich so komisch da sitze, meinen Hund, dem muss ich gerade kraulen. Der ist sehr liebesbedürftig im Moment. Oh, leider. Ich habe ihn leider den ganzen Tag vernachlässigt, denn wir sind jetzt mittlerweile bei der dritten Aufnahme. Das stimmt. In Folge. Und äh, zwischendrin konnte ich mich kaum um ihn kümmern. Und das mag er gar nicht. Er ist nämlich ein kleiner Egoist. Ja. Er schaut auf mich an und sagt, bin ich gar nicht. Ja, ja. Du behauptest doch Sachen her. So so ein Das habe ich nie gesagt. Na? Na? Na? Karotten sind gut. Karotten sind gut. Getorben! Ja. Schöne Grüße an Corinna. Ich hoffe, du hörst zu oder siehst zu. Das war herrlich. Nein, die, die lustige Sache ist, ach egal, ich erzähle es lieber nicht, sonst ja. kriege ich noch Ärger mit ihr. Das wollen wir auf keinen Fall. Nein. Aber es ist schon lustig, wenn man eine andere Podcast, äh, Podcast-Aufnahme macht für den Herrn der Ringe pro Minute. Äh, und dann plötzlich aus dem Nebenzimmer etwas rausgetanzt kommt und singt, Karotten sind gut, ja, das ist herrlich. Aber ich sage ja keine Namen, Ich war Corinna? <lacht> Nein, es war einfach nur lustig. Sie wusste ja. scheinbar nicht, dass wir noch eine Aufnahme sind und äh, ja, es war lustig. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Und ohne hat sie ja nicht, Karotten sind gut. Ja, Karotten sind gut, sogar für die Augen. Das ist ein Mythos. Mir hat man gesagt, Karotten sind gut für die Augen. Ja, das sagt man auch, Arzt auch immer. Aber hat sich wohl widerlegt. <lacht> ja. Wie man sieht. ne? <lacht> ja. Meine Mama hat nicht genug Karotten gegessen. Ja, und du auch nicht. Ich esse immer Karotten. Morgens Karotten, mittags Karotten, abends Karotten. Hauptsache Karotten, Karotten genau. <lacht> ja. mhm. Man kann auch ein bisschen warten. Genau. beim man, man merkt schon, das Fett das ist wieder in seine flüssige Form langsam rübergegangen. Die sehr Soße gut. wird wieder sehr viel ja, homogener, würde ich jetzt mal sagen. Also einheitlicher, flüssiger, flüssiger ohne viel äh, Geklumpe. Ja. Genau. Ja, was willst du, Nico? Was willst du, mein Schatzi? Ja, oh Komm, versieh dich. Nein. Verschwind. Er will nicht verschwinden. Nein, er will nicht verschwinden. Nein. Er äh, ja, will lieber nerven. Oder schauen wir mal nach der Soße. Ja. Chefko, guck mal. Das ja, ist schon deutlich äh, ja, gleichmäßiger jetzt. Ne? Hm. Mhm. Und der Paprika sticht höher. sehr raus. Also vom Geruch her, ja. der ist richtig dominant gerade. Das macht gar nichts, weil der Paprika ist auch schön scharf und gibt dann ja, schöne Note. Es ist nicht unangenehm, dass er so dominiert. Und ich glaube, wir brauchen nicht. auf jeden Fall den soßenbinder. Äh, fix Einbrennen, soßenbinder ja, Den glaube ich auch. Es ist sehr, sehr flüssig gerade. Ja. Das stimmt. Aber gut, dass es sowas schon gibt. Man kann, wenn man den nicht hat, übrigens auch äh, ein bisschen Wasser in ein Glas tun. Da tut man ein wenig Mehl hinzu, also in ein Machglas, schüttelt das Ganze dann ordentlich und dann kann man es... In die Soße gießen und dabei einrühren. Wird das Klümpchenfrei? Ja, das wird Liedrisch. klümpchenfrei, ja. Also kaltes Wasser, nicht warmes. Wohl ja, klar, merkst. klar, klar. Das wird sehr klumpenfrei, das mache ich normalerweise. Aber ich habe gedacht, heute benutze ich mal den mhm. denn äh, Den habe ich im Schrank stehen und der wird auch nicht besser mit der Zeit. Das stimmt. Und wenn man es schon hat, warum soll man es nicht benutzen? Ja. Und Mehl haben wir auch genug da, so ist es nicht. Aber ähm, ja, das Mehl wird nicht so schnell äh, schlecht wie das Zeug. Genau. Das zieht nämlich auch Flüssigkeit und dann klumpt das nur noch am Ende. Ja. Das Es wird schon warm, warm, ne, bei dir? Ja, es dampft so, schon opa. langsam. Und dann tue ich jetzt eine Soßenbinder dazu. Ja. Da kann man kein genaues Rezept sagen, wie viel man braucht. Das muss man einfach testen. Das muss nach Gefühl, gell? Ja. Ja. So, ich kann jetzt leider nicht weiter weg, deshalb. So. So. Mhm. Da lasse ich dich mal machen. Also, wenn man den reingetan hat, muss man ihn gleich einrühren. Ja. Ich koche nicht sehr oft Soßen, deshalb kann ich da auch nicht genau sagen, was die beste Konsistenz ist. Deshalb überlasse ich das dir jetzt. Mhm. Aber man merkt schon, ein kleines bisschen ja. dickt es sich du bist ein. Du übrigens aus dem Bild rausgegangen, Lisa? habe ich gemerkt eben da. Ich weiß. Ja, gut. Aber das macht nichts. Ja, ja, ja, ja. Man hört dich ja wenigstens noch, du trägst ja ein Mikrofon mit dir herum. Zu mir. Diesmal hört ihr mich. Es sagt irgendwas, es sagt... Ja, ja, ja. es sagt, dass es kocht. Okay. So. Und theoretisch können wir es jetzt auch schon ein bisschen Soßen machen. Ich glaube, ein bisschen ist es noch sehr. Ja, ja, danke. Also etwa einen Esslöffel haben wir jetzt reingetan. Ja, viel besser. Deutlich. Schau dir das an. Ja. Jetzt ich haben wir eine richtig zeigen. schöne sämige Soße. Hier eine schöne Soße, die auch schön Genau. hier. Genau. Schön cremt auch ein bisschen. Ja, genau. Also ihr könnt natürlich auch gerne noch dort ein bisschen Sahne reintun, wenn ihr habt. Haben wir es leider nicht. Genau. Aber es tut ja nichts zur Sache. Ja. So. Ja, so und bitte. mit der Soße war es das jetzt. Super. Und ihr kriegt dann später ein Bild von unserem fertigen Hackbraten mit Kartoffelpüree und Soße. Ganz genau. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Macht's gut. Bis bald. Möge die Kartoffel wachsen. Und denkt immer daran, wir sind auch auf äh, Instagram, Facebook. Und Twitter zu finden, genau. auch findet ihr uns äh, nur als Podcast, ohne äh, Bild, bei ähm, Apple Podcast, Spotify Google Podcast und so weiter. Und Google Podcast, und so. ja und Da und sind so wir ja so auch bei vielen vertreten. Ja, bei sieben also. mittlerweile, ja. Wow, danke Leute. Und mit etwas äh, Zeit, also in den nächsten Wochen, wird es dann auch auf unserer Webseite zu finden sein, wie man dorthin kommt zu den einzelnen Links. Ansonsten genau. findet ihr die Links auch hier unten. In unserer Raumbeschreibung bzw. In unserer Raumbeschreibung schon also unserer ähm, Videobeschreibung. Videobeschreibung drin die Links zu den einzelnen verschiedenen Orten, wo wir zu finden genau. sind. Und da könnt ihr euch dann gerne austoben mit Sternchen, Rezensionen, Daumen, Abos. Ja genau, Abos und Kommentaren und ja, ja. über Kommentare freuen wir uns immer. Wir das beantworten stimmt. auch alle. Ja. Wir haben jetzt, jetzt einen sehr merkwürdigen Kommentar bekommen. Den habe ich dann geschrieben. Ich weiß leider nicht, was du von mir willst. Darauf kam dann keine Antworten mehr zurück. Ja. ja, gut, dann, ja, dann bleibt das einfach undiskutiert. Das einfach ja. sagen. Genau. Weil, ja. Dinge passieren eben. <lacht> also, macht's gut. Ciao, Leute. Und tschüss.